Hast du dich jemals gefragt, wer du bist? Also, jetzt nicht so vom Namen oder von irgendwelchen Spielchen. Ich da steht ja hier drauf. Ich bin Sarah. Aber wer bist du wirklich? Weiß ich das mal, Anna? Also, ich bin ich. Okay, dann bleibt bei mir. Ich bin auch ich. <lacht> und Ja, aber wer bist du? Tja, gute Frage. Hallo und herzlich willkommen hier bei den Kreativhelden. Mein Name ist Sarah und das ist. Ich bin Anna Richtig. und wir beschäftigen uns heute mit der großen Frage: Wer bin ich eigentlich? Wenn es darum geht, zu beschreiben, wer man ist, kann man viele verschiedene Aspekte heranziehen. Wie sehe ich aus? Wie alt bin ich? Was sind meine Stärken und Schwächen? Oder was sind meine Hobbys? Das sind die offensichtlichen und oberflächlichen Aspekte, die uns beschreiben und ausmachen. Schaut man ein bisschen mehr in die Tiefe, ist auch vom großen Begriff Selbstfindung die Rede. In der Selbstfindung heißt es, sich mit seinen Eigenschaften und mit seinem Ziel zu beschreiben. Und das am besten mit Abgrenzung zu den anderen Menschen. Im Gegensatz zur Kindheit können wir nun uns selber und unsere Erfahrungen reflektieren und dann in eine Art Betrachtung gehen. Warum sind wir, wie wir sind und warum verhalten wir uns, wie wir uns verhalten? Selbstsinnung ist allerdings kein abgeschlossener Prozess. Das heißt, wir werden nicht wirklich irgendwann morgens aufwachen und uns sagen, okay, hallo Welt, ich weiß endlich, wer ich bin und wo ich hingehöre. Es wird sich immer wieder wandeln. Das heißt, das ganze Leben ist dafür da, sich selber zu finden. Auch deine Persönlichkeit, deine Vision, deine Erfahrung und und und, alles ändert sich. Also auch du. Ich liebe es, Prinzessin zu sein. Aber wenn ich groß bin, werde ich Schauspielerin. Und außerdem finde ich es voll doof, wenn meine Eltern mit dort voll quatsch. Also meine Karriere ist mir sehr wichtig. Außerdem muss ich meinen Körper fit halten. Ja, und meine Freizeit ehrenamtlich. Engagiere ich mich für die Erhaltung der Blumenäuse. Oh Kinder. Was freue ich mich auf den robby mit anderen. Boah, wird das fun, so wie die Jungen sagen. Und mein Enkel. Es wird Momente in deinem Leben geben, da werden dir diese Sachen wichtig sein, und dann wiederum die, und dann wiederum die. Da ist es besonders wichtig, auf dein Bauchgefühl zu werden und dem zu gestatten, ein kleines Upgrade durchzuführen. Ein Prozess der Selbstfindung kann zum Beispiel sein, dass du merkst und dir wirklich bewusst wird, dass jemand etwas über dich gesagt hat, das dir im Weg steht und dich klein und unsicher macht. Anna, Anna, Anna. Du armes Ding. Mathe ist nicht so deins, wa? Bei Zahlen setzt das Hören einfach aus. So, bist du nun mal. Alles, was ich nach dem Beispiel nur noch über mich denke, ist, ich bin schlecht in Mathe. Das liegt daran, dass wir Erfahrungen, meistens als Kind machen, die einprägsam für uns sind. Dementsprechend fangen wir an, nur noch schlechte Noten in Mathe zu schreiben. Oder wir melden uns erst gar nicht mehr, weil alle über uns lachen würden oder ähnliches. Und das Beste, wir suchen uns bestimmt alles aus, aber keinen Job, der was mit Mathe zu tun hat. Und das nur, weil irgendwann mal unsere Lehrerin gesagt hat, nee, nee, das kannst du nicht, und wir uns das gemerkt haben. Die folgenden drei Punkte können dir helfen, dich selbst zu finden und zu bestimmen, wer du wirklich bist. Vergiss am besten mal all die negativen und schlechten Gedanken über dich. Denn weißt du, was dann übrig bleibt? Ein unglaubliches Potenzial. Forscher haben herausgefunden, dass Menschen im Schnitt nur 5-10% ihres eigentlichen Potenzials nutzen. Das liegt unter anderem daran, dass wir glauben, dass wir etwas nicht können, weil das uns jemand irgendwann gesagt hat oder weil wir uns selber das jeden Tag sagen, weil wir schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Werd dir darüber bewusst, was du den ganzen Tag so Schlechtes über dich denkst und stell das mal in Frage. Ich bin mir sicher, dass in dir sehr viel mehr steckt. Kennt ihr das? Morgens klingelt der Wecker, dann kommen gleich immer die Eltern rein und sagen, aufstehen, aufstehen, aufstehen. Dann gehst du zur Schule, kriegst noch so eine schöne schlechte Note vom Lehrer reingedrückt und abends nervt auch noch die Freundin. Richtig toller Tag. Okay, das war vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt, aber ich bin mir sicher, der ein oder andere kann sich in diesen Situationen wiederfinden. Und das Doofe, diese negativen Gedanken, die führen zu Stress. Und im Zweifel sogar zu Krankheiten und ziemlich vielen negativen Gedanken. Ich würde sagen, versuchen wir das Ganze doch nochmal neu. Wir stehen morgens auf voller Vorfreude, weil Mama so ein richtig geiles Frühstück gemacht hat, dann rennen wir in die Schule. Okay, dann gibt es vielleicht eine 3 oder eine 4. Aber wir sagen uns, okay, wir arbeiten dran. Wir kriegen das hin. Und abends setzen wir uns erstmal schön mit der Freundin hin und sagen, Schatz, was ist denn los? Können wir über irgendwas sprechen? Und fühlt es sich jetzt besser an? Ja, oder? Denn wir haben selbst in der Hand, wie wir uns in bestimmten Situationen fühlen. Du hast einen Körper und ich bin mir sicher, dass er wunderschön ist und genauso sollten wir ihn auch behandeln. Mein Körper kann müde oder kräftig, krank oder gesund, angstvoll oder ruhig sein. Dies wird durch unsere Gedanken und Gefühle bestimmt. Beobachte, wie sich dein Körpergefühl ändert, je nachdem, wie du dich in deinem Innern fühlst. Meistens kannst du an dem Aussehen einer Person schon erkennen, wie sie sich fühlt. Die Frage aller Fragen zu beantworten, ist eine wirklich große Herausforderung. Deshalb frag dich doch zunächst einmal nicht, wer bin ich, sondern wer bin ich nicht, wie in dem Mathebeispiel. Genau, und spür so ein bisschen in dich hinein. Was kannst du besonders gut oder was nicht? Oder fehlt es dir an Selbstbewusstsein? Dann schau dir super gerne auch unsere anderen videos an. Das war wieder mal eine Folge der Kreativhelden. Und denk dran, du bist so viel mehr, als du glaubst. Und du hast jeden Tag immer wieder die Möglichkeit, dich neu zu entdecken. Da hattet du vollkommen recht und uns würde noch interessieren, was gibt es bei euch für Zuschreibungen? Haben eure Eltern oder Freunde oder wer auch immer euch auch immer irgendwas eingeredet, was ihr dann voll für euch eingenommen habt? Oder sagt ihr, nee, das kann ich viel besser oder viel schlechter oder was auch immer? Schreibt es gerne hier in die Kommentare. Sitzt ihr jetzt vor eurem Bildschirm und sagt, boah, hat mir richtig gefallen, dann zeigt uns gerne mit einem Daumen nach oben. Genau, immer das, was Anna macht. Schreibt das in die Kommentare und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.